Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und heute habe ich einen besonderen Gast bei mir und zwar ist es der Marvin, aber ich würde sagen, wir können direkt mal rein starten. Marvin, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du bei uns? Hi Lorenzo, Marvin Krause mein Name, Leitner Strategieberater hier bei AMC Complete. Wofür bin ich zuständig, um euch dabei zu unterstützen, euer eigenes Amazon FBA-Business aufzubauen? Bedeutet, wo gehen wir rein? Wir schauen in der jeweiligen Situation, wo können wir unterstützen, wo können wir helfen? Natürlich unterschiedliche Ausgangssituationen, wo starten wir, vielleicht wie viel Erfahrung ist im Bereich auch schon einfach da? Und schauen dann, wie können wir das Ganze gemeinsam da erfolgreich aufbauen? Genau. Das heißt, an sich so eine der ersten Anlaufstellen einfach, wenn sozusagen Leute sagen, hey, ich interessiere mich für Amazon, wie sieht das Ganze aus? Dann ist direkt Marvin dafür da einen Plan äh, gemeinsam auszuarbeiten mit unseren Kunden, um einfach zu schauen, okay, was ist der, der richtige Weg, um mal so einen, so einen, so einen roten Faden sag ich mal mitzuhaben, der dann einen auch durch, diese, durch, diese, durch diesen Amazon-Dschungel ein bisschen leitet auch. Ähm, aber da können wir gleich nochmal ein bisschen drauf äh, drüber sprechen. An sich super spannend. Ähm, ich würde sagen, Marvin, was sind denn so die Themen, die man jetzt vielleicht beachten sollte, wenn man sich noch äh, ja, ein erfolgreiches, profitables E-Commerce beziehungsweise Amazon FBA Business aufbauen möchte, was sind so die Punkte, auf die man auf jeden Fall jetzt achten sollte? Anfangs würde ich ganz klar erstmal die Komplexität aus dem ganzen Thema rausnehmen. Viele Leute machen sich extrem viele Gedanken, verlieren sich in der Produktsuche oder gehen auch schon auf Themen wie Brandbuilding oder sowas von Anfang an ein. Was würde ich immer sagen, erstmal wirklich ein passendes Produkt, ein Cashflow Produkt rauszusuchen und dann wirklich das Business zum Laufen zu bringen zu starten. Brandbuilding oder alle weiteren Themen kommen einfach dann im Nachgang. Ja, wie du schon sagst, also äh, letztendlich ist, ist, der, ist der erste Schritt wahrscheinlich einer der wichtigsten, überhaupt einfach mal in die Umsetzung zu kommen und nicht nur sich mit irgendwelchen Theorien auseinanderzusetzen, dann niemals in die Umsetzung zu kommen. Ähm, ich habe letztens, oder da haben wir letztens auch gesprochen, wo du meintest, dass relativ viele Leute auch gerade denken, dass das Amazon-Marketing gar nicht mal das Wichtigste ist, sondern dass wirklich viel auch drumherum unbedingt notwendig ist. Eine eigene Webseite, ein Online-Shop, dann letztendlich auch, ähm, ja, vielleicht noch Social-Media-Kanäle wie Instagram oder YouTube. Und das äh, kann ich natürlich verstehen, dass Leute dann sagen, okay, das ist ja super viel, was auf mich zukommt und ich muss das alles beherrschen, was aber definitiv nicht so ist. Das heißt, weniger als definitiv mehr in dem, in dem Punkt hier. Und diesen ganzen Hokus-Pokus, sag ich mal, den können wir erstmal weglassen. Es reicht wirklich, sich vollkommen auf Amazon zu fokussieren. Wenn wir aber schon bei dem Thema Amazon sind, da gibt es natürlich eine Vielzahl an, an Dingen, die man erlernen kann oder die man auch erlernen muss über den Zeitraum hinweg. Was sind denn so für dich die wichtigsten Fähigkeiten, wenn es darauf ankommt, wirklich erfolgreich auf Amazon verkaufen zu können? sind grundsätzlich diese Standardpunkte wie Produktsuche, Sourcing, aber natürlich auch das visuelle Marketing, das heißt Fotos, Texte, aber auch natürlich PPC, also Werbung zu schalten, um das Produkt, was wir auf den Markt bringen, natürlich im Gegensatz zu den Produkten, die schon bereits auf dem Markt sind, auch wirklich rausstechen zu lassen. Wie du schon sagst, das PPC oder generell das, das Markt in die Werbung auf Amazon wird natürlich auch immer relevanter. Wenn man jetzt alleine den Punkt gemeistert hat und weiß, wie man sozusagen durch bezahlte Werbung noch mehr Einnahmen generiert, hat man ja für sich neben den Leuten, die sowieso organisch, nennt man das, also die sowieso ohne jetzt über Werbeanzeigen zu gehen, die Produkte zu kaufen, schon, schon weiter die Produkte kaufen. und du weißt, ich tue 1 Euro rein und kriege 3, 4 oder 5 Euro raus. Und das ist natürlich ein extrem wertvoller Skill. Ist ja klar, wenn ich mein Geld vermehre, einfach durch eine Fähigkeit, dann ist die wahrscheinlich sehr, sehr wertvoll. Das ist richtig, gute, gute Punkte an der Stelle da. Frage vielleicht auch noch in dem, in dem Kontext, was sind denn so an sich die größten ja, Herausforderungen, die man vielleicht gerade hat, wenn man sagt, okay, was sind die meisten Blockaden, die Menschen haben, zu sagen, ich starte jetzt, aber das und das hält mich einfach noch zurück, da wirklich in die Umsetzung zu kommen auch oder wirklich generell mal, ja, wenn sie an dem Punkt sind, dann zum nächsten Schritt zu kommen. Größter Punkt ist natürlich die Emotionalität in der Produktsuche. Das heißt, die Leute müssen eigentlich wirklich am Anfang erstmal das verstehen, dass es sich hier um ein Business handelt. Es geht da nicht darum, ja, Produkte zu finden, die einem selber gefallen, sondern vielmehr darum, Produkte zu finden, die profitabel sind. Wenn man sich einmal mit der ganzen Thematik beschäftigt hat, ist es relativ einfach, innerhalb von drei bis vier Tagen auch ein passendes Produkt zu finden. Anderer ganz wichtiger Punkt ist einfach mal einen klaren roten Faden in der ganzen Thematik mit einzubringen. Das heißt, von A bis Z auch wirklich die Schritte so Stück für Stück aufzubauen und nicht irgendwo Zeit mit irgendwelchen YouTube-Videos, Online-Gurus oder sowas zu vertreiben, sondern einfach mal in die Umsetzung dann auch zu kommen. Mhm. Außer natürlich die YouTube-Videos, die wir hier aufnehmen. <lacht> ähm. Aber an sich, an sich äh, bin, ich, bin ich da vollkommen bei die, dieser dieser rote Faden, den wir eben schon angesprochen haben, ist wahrscheinlich das A und O letztendlich einfach mal äh, ja, wirklich von vorne bis hinten auf, im Vorfeld schon zu wissen, hey, was sind denn überhaupt die nächsten Schritte? Ich muss nicht Schritt vielleicht Schritt drei oder vier perfekt wissen. Ich muss nicht genau wissen, wie die Umsetzung jetzt geht. Was ich aber wissen muss, ist ungefähr zu schauen, okay, was kommt denn überhaupt? Was kommt danach der Recherche? Was ist denn überhaupt der allererste Schritt? Weil der allererste Schritt ist sicherlich nicht die Produktrecherche, erstmal das Produkt zu finden, sondern erstmal den Grundstein dafür zu legen. Also das ist definitiv ähm, ja mal so so so ein Fahrplaner zu haben ist definitiv äh, extrem, extrem essentiell da. Und was wir auch gesehen haben, es gibt an sich ja zwei Arten von Personen, die sagen, ich möchte mit Amazon starten. Die einen, die sagen, hey, ich möchte mir nebenbei einfach ein weiteres Standbein aufbauen, ich möchte was dazu verdienen etc. Aber ich möchte immer noch in meinem Job bleiben und immer noch das machen, was ich jetzt mache. Das, das finde ich gut, das macht mir Spaß, es erfüllt mich, aber einfach ein bisschen mehr dazu verdienen, weil es an sich ja natürlich nie, starten, nie schadet sich da ein weiteres, weitere Polster aufzubauen, weiteres Business oder weiteren Cashflow zu generieren. Und die anderen Personen, die sagen, hey, ich möchte wirklich voll rein starten, ich möchte mein Business von jetzt von 0 auf 100 bringen, dann weiter skalieren und Co. Und da ist die Frage, wie geht man vor, wenn man entweder das eine oder das andere machen möchte? Gibt es da irgendwelche extremen Differenzen zwischen, du sagst, okay, okay, das ist da ja, ein Mittelweg, der am Anfang für beide erstmal ausreicht? Wie ist da so die, die beste Herangehensweise? Es ist immer eine Frage des Zeitinvestments. Wie viel Zeit möchte ich wirklich in mein Amazon-Business auch stecken? Ganz klar, meiner Meinung nach, wenn man irgendwas anfängt, sollte man sich wirklich auch darauf fokussieren. Fokussieren bedeutet für mich auch nicht mit vier, fünf, sechs Produkten gleichzeitig irgendwie zu starten, sondern wirklich erstmal in die Thematik reinzukommen, ein grundsolides Fundament aufzubauen, ein Produkt online zu bringen, man weiß, wie es funktioniert und dann zu skalieren. Also Schritt für Schritt weitere Produkte mit derselben Methode auf den Weg bringen, weil dann hat man einmal verstanden, wie es funktioniert. Ja, bin ich vollkommen bei dir Ansicht. Sich, also wie du jetzt ja auch schon sagst, der, der, der Weg ist eigentlich nicht, für den einen sind es die einen Techniken, für den anderen sind es, sind es die anderen Techniken, dass die Technik funktioniert und dass es einen klaren Weg gibt, um letztendlich profitable Produkte auf den Markt zu bringen, ist letztendlich Fakt. Und dann geht es darum, einfach zu sagen, okay, ich möchte, wenn ich das Ganze nebenbei mache, vielleicht am Anfang ein bisschen weniger Zeit rein investieren, was vollkommen fein ist. Ehrlicherweise ist Amazon ziemlich automatisiert, weil Amazon diesen ganzen Zeit, zeitlichen Aspekt natürlich für einen abnimmt, dass man jetzt nicht stundenlang da selber rumakern muss, sondern wenn man die ersten Sachen erstmal ins Rollen gebracht hat, dann läuft das Ganze auch äh, relativ von alleine, was das Tagesgeschäft angeht. Aber egal, ob man jetzt nebenbei das Ganze startet oder wirklich All-in gehen will und da richtig Vollgas machen will. Der Prozess ist eigentlich der gleiche. Die Sache ist halt nur, okay, starte ich jetzt mit einem oder zwei oder drei Produkten und dann geht es eher darum, wenn ich mal die ersten Produkte online habe, okay, wie schnell skaliere ich jetzt, wie viel Kapital habe ich natürlich auch oder wie viel Kapital nehme ich mir, um das Ganze da rein zu investieren. Aber vom Weg selber her ist das, ja, ziemlich ziemlich ähnlich auf jeden Fall. Aber nee, spannende Punkte an sich, aber da kann man, äh, kann man einiges mitnehmen. Und an sich ist das ja genau das, was du eigentlich tagtäglich ähm, mit den Personen machst, mit denen du sprichst. Ich meine, du hast eine Vielzahl an Gesprächen, wo du einfach schaust, okay, wo steht die Person jetzt gerade? Was ist der Weg, der sie am nächsten an ihre persönlichen Ziele bringt? Das heißt, wenn du jetzt auch vielleicht gerade darüber nachdenkst, dir ein eigenes Amazon-Business aufzubauen, dann würde ich sagen, geh doch einfach mal auf den Link in der Beschreibung, buch dir einfach mal einen Termin, um dann ja, auch mit dem Marvin zu sprechen, um zu schauen, okay, wie sieht das Ganze aus? Was wäre denn für dich wirklich der richtige Weg da? Was sind denn die Ziele, die du, die du hast? Wann kannst du sie am besten erreichen und wie kannst du sie erreichen? Und dann wird der Marvin auf jeden Fall die perfekte Person sein, die, die dir da auch alles beantworten kann. Und ich würde sagen, so verbleiben wir erstmal und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, macht's gut. Ciao, ciao.